Meine wesentliche Inspiration, das war mein Professor, der mich davon überzeugt hat, hierher zu kommen, weil ich jetzt merke, dass das Festival genau das Richtige für mich ist. Denn ich werde ab Oktober auch Klavier studieren. Also im Gegensatz zu den anderen Stipendiaten bin ich noch nicht Student für Klavier. Und auch ansonsten muss ich als kleinen Haftungsausschluss dazu sagen, dass ich nicht nur Klavier studiere, sondern mich der Medizin widmen werde ab Oktober und Klavier aus Überzeugung nebenbei studieren werde. Und ich denke, weil ich ja das Klavier so als meine Passion fast freizeitlich mache, ist, dass ich so neue und unbekannte Stücke kennenlerne. Wir Stipendiaten genießen ja das Privileg, dass wir den Künstlern immer nach dem Klavierabend Blumen überreichen dürfen. Wir als angehende Pianisten erweisen den schon international erfolgreichen Pianisten die Ehre, die ihnen gebührt, und fassen die Begeisterung des Publikums in dieser Blumenübergabe zusammen.